Wir wollen uns heute im ELEX-Interview über die Prävention von Hacking-Angriffen auf das Online-Banking unterhalten. Mhm. Und zwar insbesondere aus der Sicht von Wirtschaftsunternehmen. Warum sprechen wir speziell über Präventionsmaßnahmen, die Unternehmen ergreifen können? Zunächst bewegen Wirtschaftsunternehmen häufig größere Geldbeträge und haben deshalb nicht, wie im Verbraucherbereich üblich, die Möglichkeit, ein Tageslimit als Sicherheitsschranke einzubauen. Wirtschaftsunternehmen haben außerdem oft eine ganz andere IT-Infrastruktur, als sie im Privatkundenbereich üblich ist. Meine Frage an dich. Gibt es ein sicheres Online-Banking für Wirtschaftsunternehmen? Nach meiner Erfahrung kenne ich kein einziges Online-Banking-System, das 100% gesicherte Sicherheit bietet. Ich denke, jedes Online-Banking-System ist mit mehr oder weniger großem Aufwand irgendwann überwindbar. Allerdings sind die Unterschiede riesig. Das ist jetzt erstmal eine ganz schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist die, dass sich die Straftäter doch überwiegend auf solche Systeme stürzen, die leichter zu überwinden sind, dass die Verfahren, die etwas höhere Sicherheitsschranken bieten, doch relativ selten angegriffen werden. Also das Phänomen, das wir beobachten, ist, äh, den Letzten beißen die Hunde, also ein Straftäter scheinen offenbar auch faul zu sein und sie greifen eben Systeme nicht an, die gewisse Hürden setzen. Ähm, solange es Systeme gibt, die weniger starke Hürden setzen, so sodass wir tatsächlich in der Praxis, bin zwar der Meinung, es gibt kein 100% sicheres Online-Banking oder ich kenne jedenfalls kein System, aber in der Praxis sind es immer wieder dieselben Systeme, die angegriffen werden und bestimmte Systeme werden momentan eben nicht angegriffen. Welches Online-Banking-System würdest du denn dann empfehlen? Ja, das ist deshalb eine schwierige Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Ich komme aber gleich drauf, aber ich muss vorab einen kleinen Disclaimer setzen. Das ist deshalb nämlich eine sehr schwierige Frage, weil ähm, Online-Banking ist nicht gleich Online-Banking. Das Online-Banking-System einer bestimmten Bank unterliegt hier einem permanenten Veränderungsprozess. Also sobald die Bank ein Update einspielt, ist das Online-Banking ja nicht mehr das Gleiche. Und deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, die Frage kann ich heute beantworten? Ich kann heute sagen, welche Empfehlung ich aussprechen würde, aber ob das dann noch in einem Jahr gültig ist. Was ich heute sage, das kann dann ja technisch verändert sein, das weiß ich natürlich nicht. Also bei objektiver Betrachtung kann ich heute eine Empfehlung aussprechen, muss aber immer den Disclaimer setzen. Vorbehaltlich einer technischen Veränderung kann das in einem Jahr schon wieder überholt sein. Aber aus heutiger Perspektive, um konkret auf die Frage einzugehen, würde ich aus der Sicht eines Wirtschaftsunternehmen erst einmal die Empfehlung aussprechen, nicht äh, über einen Internetbrowser online zu betreiben. Ich denke, das machen auch die meisten Wirtschaftsunternehmen nicht, die bewegen ja ganz andere Mengen an Zahlen. An Zahlungen Und ich denke, die meisten arbeiten ohnehin mit einer Software, die auf dem eigenen Server in der Cloud oder ähm, auf dem eigenen Rechner installiert ist. Das ist immer sinnvoll, weil wir doch sehr viele Hacking-Angriffe haben, die ähm, sich so abspielen, dass man auf eine gefälschte Webseite geleitet wird und dass man dort versehentlich seine Zugangsdaten preisgibt. Aber wenn man das schon mal ausschließen kann, dass man sozusagen mit einer Software arbeitet, dann ist schon mal die halbe Miete gewonnen, um schon mal eine erhebliche Anzahl an Hacking-Angriffen auszuschließen. Ich würde also immer mit einem Softwareanbieter zusammenarbeiten und mir ein solches Online-Banking-System gezielt aussuchen, dass das auch zulässt. Ähm, ja. Worauf sollte dann ein Wirtschaftsunternehmen bei der konkreten Einrichtung dieses online Online-Bankings achten? Ja, da gibt es eine ganze Menge Dinge, worauf man achten sollte. Zum einen sollte man die Rechteverwaltung gut gestalten. Ähm, Rechteverwaltung bedeutet in diesem Fall, ich habe ja möglicherweise im Wirtschaftsunternehmen einen Buchhalter oder eine Buchhalterin und äh, die bucht Zahlen oder die stellt ähm, Zahlungsanweisungen schon mal ein. Ähm, da sollte man sehr genau darauf achten, was für Rechte vergebe ich eigentlich idealerweise aus der Sicht der IT-Sicherheit sollte es nur wenige Personen geben, die das Recht haben, eine Zahlung auch freizugeben. Wenn man natürlich einen Buchhalter hat, dem man da vertrauen kann und der das schon seit sehr langer Zeit macht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich würde Wert darauf legen, dass es nur einen ganz begrenzten Personenkreis gibt, die am Ende die Zahlung freigeben. Natürlich kann auch jeder andere irgendwie da reingucken, kann damit arbeiten mit den Daten, kann auch Zahlungen einstellen, aber dass die Freigabe doch mal auf wenige Personen begrenzt ist, hat den ungemeinen Vorteil, wenn es doch mal zu einem Schadensfall kommt, dass dann ähm, immer gesagt werden kann, es gab nur zwei oder drei Personen, die überhaupt die Befugnis hatten, Zahlung freizugeben. Und hier können wir schon mal ausschließen, dass die irgendwas falsch gemacht haben. Also das heißt, die rechte Verwaltung ist zunächst mal der Einstieg, dass überhaupt geklärt ist, wer hat welche Befugnisse und wer darf was machen. Und können wir die Hauptbefugnis, nämlich Zahlungsanweisungen einzustellen und auch freizugeben, auf einen bestimmten Personenkreis beschränken. Der zweite Punkt ist der, wenn ich sage, Software-basiert arbeiten macht immer Sinn, weil wir dann schon mal ausschließen, dass man browserbasiert über einen Internetbrowser irgendwie auf eine gefälschte Webseite landen kann. Dann schließt das natürlich ein, dass es kein Glied in der Kette gibt, dass dies dann doch wieder vorsieht. Also wenn man zum Beispiel mit einer Software wie Star Money arbeitet und man macht dort in der Firma, im Wirtschaftsunternehmen seine Zahlungen, dann nützt das natürlich alles nichts, wenn der Geschäftsführer doch wieder das espo verfahren der Sparkasse freigeschaltet hat, weil er im Urlaub auch noch mal ganz gerne ins Konto reingucken will. Also da geht, äh, gilt, äh, ich habe eine Kette und das schwächste Glied in der Kette bildet meine geringsten Sicherheitsanforderungen. Und dann muss ich eben ausschließen, dass das auch wirklich ausgeschaltet ist. Also da muss Kontakt mit der Bank aufgenommen werden und muss dafür äh, gesorgt werden, dass dann, kein browserbasiertes Online-Banking mehr betrieben werden kann, dass es das wirklich abgeschaltet ist. Und der dritte Titel, den ich habe, geht dahin: Ich glaube, dass es momentan relativ wenig Angriffe in der Praxis gibt auf Online-Banking-Systeme, die wirklich ein zwei Wege-Tan-Verfahren sind. Also, sprich, ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit einer Software, stelle dort meine Zahlung ein. Und jede Zahlung muss nochmal gesondert autorisiert werden mittels einer Chip mit einem Chipkartensystem und einem eigenen Kartenlesegerät. Wenn ich das wirklich gewährleisten kann, glaube ich, dass die Hacking-Angriffe, die wir in der Praxis auswerten, relativ gering sind, dass da was passieren kann. Das würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und jetzt immer hinzugefügt, das ist natürlich sozusagen jetzt der Ausschluss für ein, sage ich mal, Mobilfunksystem, also ein appbasiertes Online-Banking, das nur mit dem Smartphone funktioniert. Das würde ich aus der heutigen Sicht nicht betreiben als Wirtschaftsunternehmen. Aber das führt natürlich dazu, dass das in drei Jahren schon anders sein kann. Falls jemand eine tolle oder kluge Erfindung hat, dann mag das sein, dass das in drei Jahren sicher ist. Das weiß ich heute nicht. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, App-basiertes Online-Banking mit dem Smartphone, da wäre ich etwas vorsichtig. Ja, vielen Dank. Gerne.